Ein ziemlich geiler Sound, oder? Kernig, äh, ein bisschen blecherner, aber deutlich lauter. Obwohl ich zugeben muss, dass der Sound tatsächlich nicht von diesem Auto kam. Er kam tatsächlich von diesem Auto. Unser neuer Kleiner, das ist Tonio. Tonio ist ein Abad 595 70 Jahre Edition, rausgekommen 2019, eben 70 Jahre nach dem alten Abarth Und ein wunderschönes kleines Aussichtchen. Der Grund, warum Tonio so absolut identisch klingt zu Amelia, ist, weil er hat denselben Motor unter der Haube. Ein süßer kleiner 1,4 Liter Vierzylinder mit einem Turbolader, der in dieser Version äh, 165 PS produziert, äh, was ungefähr dieselbe Leistung ist wie Amelia, allerdings ist dieser Motor von der Abstimmung her deutlich neuer, äh, neun Jahre um genau zu sein, das heißt der Turbo kommt viel besser, du hast nicht so einen großen Turbolag, also zum Fahren ist dieses Ding eigentlich sehr viel schöner und sportlicher wie Amelia. Der Motor ist nicht zu. Der Grund, warum dieses Auto so affengeil klingt, ist, weil auf diesem Auto ist eine duale Edelstahl-Auspuffanlage drauf, äh, welche zwar eine ABE hat, aber doch ordentlich gut laut ist. Zeigt aber auch, wie gut diese Motoren tatsächlich klingen, sowohl in Amelia als auch in diesem Auto. Es ist jedes Mal so ein großer Unterschied, wenn ich dann hier so einen Golf-R-Fahrer oder so sehe, so, wenn die Gas geben und es klingt einfach nur wie ein Furz. Hier gibt es halt einen tatsächlich schönen, kernigen, frischen Sound, sag ich mal. Und äh, macht das Fahren natürlich vor allem in so einer kleinen Hutschachtel, mit der man so hart geil durch die Kurven fahren kann. Richtig, richtig witzig. Zu der Ausstattung dieses 70 Jahre Modells gehören Bucket Seats in wunderschönen Teilleder, Teilstoff in äh, Lederbraun, ist natürlich einer meiner absoluten Favorites und ganz viele Carbonakzente akzente hinten an den Sitzwangen, vorne das Dashboard ist alles Carbonfaser, macht natürlich das ganze Auto sehr edel und mit der Kombination mit der anthrazitfarbenen Farbe außen und dem braunen Innen sieht das Auto eigentlich recht edel aus. Wo es ja sehr viele Versionen vom Abarth gibt, die einfach nur kunterbunte Clown-Autos sind, ist dieses hier eins, das raussticht, indem es nicht raussticht. Trotz seiner kleinen Exterieurgröße ist dieses Auto genauso wie sein Vorgänger eigentlich ein inneres Platzwunder. Man hat vier volle Sitze innen drin, die Beinfreiheit ist relativ okay und der Kofferraum äh, ist groß genug, dass ich drin sitze. Oder, wenn man mal das normal benutzen würde, für ungefähr vier Sixpacks von Bier. Also vollkommen genug für die kleinen Shoppingtouren, was genau der Grund ist, warum wir dieses Auto auch gekauft hatten. auf jeden fall ein witziges kleines auto äh, zusammengefasst das ding macht von den fahrleistungen ein bisschen mehr her wie amelia ich fahre sie natürlich liebend gerne trotzdem aber so vor allem für so kleine fahrten zum supermarkt oder ähnliches ist dieses ding hier auch absolut perfekt geeignet aufgrund seiner kleinen größe parkplatz finden ist absolut kein problem in diesem auto ähm, ja und äh, dann würde ich sagen äh, das ist das ende von diesem video äh, wenn ihr mir einen gefallen tun wollt dann driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button. Und apropos Burnouts, nein, ich mache keinen, aber ich fahre eine kleine Runde, denn das Ding ist furchtbar witzig und ich sehe euch im nächsten Video. Ciao.